Du interessierst dich für Europa, wirtschaftliche Fragen und die Geldpolitik? Dann bewirb dich bei Euro 20 Plus. Ich freue mich auf die Diskussion mit dir.